Im September sind die Aspekte romantisch und innovativ, aber mittendrin wird der Merkur rückläufig. Das kann zu Missverständnissen und Verzögerungen führen. Außerdem prallt der konservative Saturn auf Revoluzza Uranus. Nach einem guten Start ist über die Monatsmitte mit einigen Turbulenzen zu rechnen. Wie wir damit am besten umgehen und wie sich das auf euer Sternzeichen auswirkt, das erfahrt ihr in diesem Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast. In diesem Beitrag geht es um die Tendenzen im September und die Timecodes für euer Sternzeichen findet ihr unten in der Videobeschreibung unter dem Horoskope-Shop. Gleich schauen wir in die Konstellationen, vorher gibt es aber noch Geschenke. Fangen wir an mit der Verlosung in diesem Monat. Wir haben besonders romantische Konstellationen mit Liebesgöttin Venus und deshalb verlose ich diesmal ein Partnerhoroskop. In diesem Horoskopvergleich erfahrt ihr, wo ihr mit eurem Herz allerliebsten gut zusammenpasst und wo es Herausforderungen zu meistern gibt. Mehr Infos dazu erfahrt ihr am Ende des Videos im Service-Teil. Und passend zu den romantischen Venus-Aspekten im September möchte ich euch nun gern mein neuestes Produkt vorstellen. Das persönliche Venus-Horoskop mit der Deutung aller wichtigen Venus-Aspekte in den kommenden sechs Monaten. Die Venus erzählt euch nämlich nicht nur ganz viel über die Liebe, euer soziales Leben und Beziehungen, sondern auch über eure Werte, Finanzchancen und sogar, wann das Lottoglück winkt. Und außerdem findet ihr darin alle wichtigen Infos zur 90-Tage-Regel. Das schriftliche venus horoskop umfasst 20 bis 30 Seiten und kommt als PDF per E-Mail. Anlässlich der Neueinführung gebe ich euch gleich mal als erstes 30% Venus-Rabatt und der Gutscheincode ist VENUS22. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Und hier ist der glückliche Gewinner von der Verlosung im August. Ein Geburtshoroskop gewonnen hat Andreas Knochenwefel. Danke für deine lange Treue und deine immer freundlichen und wertschätzenden Kommentare. Ich freue mich da jedes Mal drüber. Bitte melde dich bei uns unter service -at mit deiner E-Mail-Adresse und deinen Geburtsdaten und dann schicken wir dir das Geburtshoroskop als PDF zu. Jetzt werfen wir einen Blick in die Konstellationen für den September und das solltet ihr euch unbedingt anschauen, bevor ihr zu eurem Sternzeichen klickt, denn es gibt spannende Sternen-News. Im Anschluss an diesen Teil zur kosmischen Schwingung im September folgen dann eure Sternzeichen-Videos von Widder bis Fische. Wir befinden uns nun seit dem 23. August in der Jungfrau-Saison und auch Liebesgöttin Venus steht in der Jungfrau. Diese kosmische Energie hat etwas Kühlendes und Beruhigendes. Tatsächlich legen sich nun einige der kosmischen Spannungen der vergangenen Monate wieder. Der Mars bildet im ersten Monat seines langen Transits durch die Zwillinge überwiegend konstruktive Aspekte, die uns voranbringen können. Das ist gut, denn Probleme, die wir lösen müssen, gibt es ja genug. Der Blick richtet sich unter dem Einfluss der Jungfrauenergie auf das Machbare und jetzt geht es darum, Ressourcen umsichtig einzuschätzen und zu verteilen. Allerdings hat die Jungfrau ja auch was Ängstliches und wir müssen aufpassen, dass wir uns jetzt nicht verrückt machen oder aus einem Gefühl des Mangels heraus den Mut verlieren. Eine Lektion könnte sein, einfach mal in die Akzeptanz zu gehen und sich darauf einzustellen, dass es vielleicht von einigem etwas weniger gibt als sonst. Und nun Wege zu finden, wie wir damit umgehen können. Dabei werden wir sehr gut unterstützt, denn Uranus im Stier steht in Harmonie zum Jungfrauzeichen und wirkt von daher innovativ und beschleunigend. Ebenso auch Pluto im Steinbock. Das heißt, Menschen mit Machtbefugnissen treffen vernünftige Entscheidungen. Das sind also mächtige Kräfte der Innovation und auch der gesellschaftlichen Transformation, die jetzt konstruktiv wirken. Also da geht was. Wie heißt es doch so schön? Not macht erfinderisch. Das könnte sich diesen September ganz besonders bewahrheiten. Ergiebig und erfolgversprechend sind vor allem die ersten zehn Tage des Monats, wenn die Sonne einen konstruktiven Aspekt zu Uranus und Mondknoten bildet. Das bedeutet, es können sich hilfreiche Allianzen bilden, die durch ihr Zusammenwirken viel Gutes erreichen. Außerdem ist dann der Erfindergeist geweckt, wenn ihr neue Projekte beginnen oder Verträge unterschreiben wollt, solltet ihr das möglichst noch bis zum 9. September unter Dach und Fach bringen. Denn am 10. September wird Merkur, der jetzt in der Waage steht, rückläufig. Das kann dann Sand ins Getriebe bringen. In Beziehungen können Partners sich nochmal anders überlegen und Rückzieher machen. Und das gilt auch für Geschäftspartner. Möglich auch, dass gesellschaftlich relevante Ideen und Lösungsansätze herausposaunt werden, bevor sie richtig durchdacht sind und dann ist das Geschrei groß. Brisant ist dabei, dass die Rückläufigkeit Merkurs gleichzeitig mit dem Vollmond in den Fischen am 10. September passiert, denn Mondphasen verstärken kosmische Entwicklungen, die zeitgleich stattfinden. Bei diesem Vollmond wird auch Neptun aktiviert, der zwar die Intuition schärft und die Romantik blühen lässt, aber dem nüchternen, klaren Blick im Wege stehen kann. Insgesamt kann man sagen, dass dieser Vollmond eine Phase bis zum Neumond am 25. September einläutet, in der es nicht immer leicht wird, bei der Wahrheit zu bleiben und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Auch Jupiter im feurigen Widder ist beteiligt und der ist zu stolz zuzugeben, wenn er eine Sache nicht richtig eingeschätzt hat. Wie ein Politiker, die geben ja auch nicht gerne zu, wenn sie falsch liegen. Weil gleichzeitig Uranus den Innovationsdruck steigen lässt und der Mars das Denken anfeuert, wird wahrscheinlich heiß diskutiert, verbunden mit der Chance, dass man bei einigen drängenden Problemen zumindest geistig auch größere Durchbrüche erzielt, also endlich weiß, was man tun will. Es wird jedoch auch Situationen geben, in denen man sich gegenseitig Täuschung oder Unwahrheit vorwirft. Neptun regt uns aber auch an, in schöne Traumwelten zu flüchten, anstatt uns den Notwendigkeiten zu stellen. Zum Beispiel durch Netflix gucken, mehr Alkohol trinken als sonst oder wilde Liebesaffären. Womit wir bei den Liebesaspekten wären. Für die Liebe ist die Zeit zwischen dem Vollmond am 10. und dem Neumond am 25. September eine sehr romantische Phase. Die Venus bildet zunächst bis zum 20. September einen unglaublich prickelnden Flirtaspekt mit Uranus das macht uns locker, experimentierfreudig und offen für Liebeleien. Doch genau zum Neumond läuft sie dem verführerischen Neptun in die Arme, der uns allen die rosa Brille aufsetzt und dann ist nicht mehr sicher, ob wir unseren Gefühlen trauen können. Gleich im Anschluss bezirzt die Venus den geheimnisvollen Pluto und dann kann sich die Liebe verwandeln in etwas, was ganz tief unter die Haut geht. Bei diesen Aspekten lohnt es sich, die 90-Tage-Regel anzuwenden, also drei Monate abwarten, bevor wir uns tiefer einlassen oder jemandem den Wohnungsschlüssel geben. Im September ist aber noch ein anderer Aspekt zu beachten. Das spaltende Quadrat zwischen Saturn und Uranus, was uns die letzten beiden Jahre gequält hat und mit tiefen Rissen in der Gesellschaft einhergegangen ist, wird jetzt im September noch ein letztes Mal aktiv. Wahrscheinlich werden wir nun mit erneuten Auswirkungen oder auch Konsequenzen dieser Phase konfrontiert, in der ständig Gegensätze, unterschiedliche Meinungen, politische Richtungen und auch Glaubenssätze aufeinander geprallt sind. Politisch ist das nochmal eine recht gefährliche Zeit, in der kleine Ursachen große Wirkungen für die Gesellschaft haben können. Aber es gibt eine gute Nachricht. Die nächste Saturn-Uranus-Spannung ist dann erst in zehn Jahren. Und das ist dann eine Konjunktion, der Beginn eines neuen Zyklus, also wesentlich konstruktiver als die jetzige Konstellation. Das nächste ähnlich schmerzhafte Quadrat erleben wir erst wieder in 45 Jahren. Ich erwähne das, weil es wichtig ist, sich klarzumachen, welche Dimension die aktuelle Saturn-Uranus-Krise hat. Jetzt im August und September kann es nochmal ernste gesellschaftliche Schäden geben, die auch längerfristige Folgen haben können. Trotzdem würde ich mich aus dem Fenster lehnen und für die nächste Zeit, spätestens aber nächstes Jahr, allmählich Besserung prognostizieren. Umso wichtiger ist es, dass wir alle dazu beitragen, jetzt Ruhe zu bewahren und vernünftig zu agieren. Am 23. September um 3.03 Uhr in der Nacht ist dieses Jahr Herbst Tag- und Nachtgleiche und die Sonne tritt ins Zeichen Waage ein. Das ist wieder ein wichtiger kardinaler Wendepunkt, eine Sonnenwende. Ja. Nun sind Tag und Nacht gleich lang und die Tage werden immer schneller, kürzer. Man merkt, dass der Winter kommt und der Herbst beginnt. Genau an diesem Tag kreuzen sich die Wege von Sonne und Merkur. Während die Sonne in die Waage geht, kehrt der Merkur rückläufig nochmal in die Jungfrau zurück und dabei begegnen sie sich. Für unsere Beziehungen bedeutet das, es kann in dieser Zeit wichtig werden, nicht jeden Gedanken gleich impulsiv auszusprechen, vor allem nicht jeden kritischen, sondern erstmal nach innen zu lauschen und zu überlegen, ob der Beziehungs- oder Geschäftspartner überhaupt bereit dafür ist, sich damit auseinanderzusetzen. Manche Gedanken bleiben jetzt besser unausgesprochen, damit sie noch ein wenig reifen können, bis der Merkur am 2. Oktober wieder direkt läuft. Und vielleicht sollten wir auch einfach mal die nonverbale Kommunikation üben und öfter mal die Antennen ausfahren und erspüren, was unsere Liebsten brauchen. Wenn wir uns jetzt gegenseitig mit vorschnellen Sprüchen verletzen oder provozieren, kann das für die nächsten drei Monate zu Unstimmigkeiten führen. Das zeigt sich auch im Neumond in der Waage am 25. September, spätabends. Das ist ein ganz wichtiger Beziehungsneumond, der sich tatsächlich eignen würde, mal gemeinsam zu schweigen oder gemeinsam ein Ritual durchzuführen, bei dem man innehält und auf die innere Stimme lauscht. Vielleicht sollten sich beide aufschreiben, was ihnen durch den Kopf geht und das später in einem ruhigen Moment miteinander austauschen. In den letzten Tagen des Monats tun sich Mars und Saturn zusammen. Das kann ein starker Motor dafür sein, schlaue Gedanken und Lösungsansätze nun auch endlich in die Tat umzusetzen. Dabei hilft auch Merkur, der kurz vor der Direktläufigkeit steht und sich in dieser Zeit mit Machtplanet Pluto verbindet. Und dieser günstige Aspekt hält dann noch bis zum 8. Oktober an und kann mithelfen, hilfreiche Beschlüsse mit großen Folgen auf den Weg zu bringen. Die letzte gute Nachricht des Monats ist, dass am 29. September die Venus in die Waage geht, wo sie ihre liebreizenden und beziehungsstiftenden Kräfte besonders gut entfalten kann und auch diplomatische Lösungen unterstützt. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im September. Und jetzt schauen wir uns die einzelnen Sternzeichen an und wir beginnen immer wie immer mit den Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Und denkt dran, schaut ruhig auch in das Video für euer Aszendentenzeichen. Auch darin stecken wichtige Infos für euch. Hallo, ihr fabelhaften Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Sieht aus, als wärt ihr im September im Job stark gefordert. Durchaus mit Chancen, dabei gute Gewinne zu machen. Aber auch Partnerschaftsthemen werden wichtig. Und dafür ist ja die Venus zuständig. Wenn ihr mehr über eure aktuell wichtigen Venus-Themen erfahren wollt, dann möchte ich euch mein neues schriftliches Venus-Horoskop als PDF ans Herz legen. Wie die Liebesgöttin eure Beziehungen stärkt, wann ihr besonders gut flirten könnt, aber auch wann ihr gute Finanzchancen habt, all das verraten euch die Aspekte der Venus. Das Venushoroskop gilt für sechs Monate ab Bestellung, hat 20 bis 30 Seiten und ihr erhaltet es jetzt zur Neueinführung mit 30% Rabatt. Mehr Infos findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Im September gibt es viel zu tun, sowohl im Job als auch auf der Beziehungsebene, so dass ihr manchmal vielleicht gar nicht wisst, womit ihr anfangen solltet. Das Gute ist, dass euer Herrscher Mars jetzt bis März nächsten Jahres konstruktive und anregende Aspekte für euch bildet, so dass euch die Ideen nicht ausgehen. Am besten ihr konzentriert euch zunächst auf alle Vorhaben, bei denen ihr etwas organisieren oder unterschreiben müsst. Und es wäre ideal, wenn ihr das noch bis zum 9. September in trockene Tücher bringen könnt. Meetings und Gespräche verlaufen sehr anregend und ergiebig. Ihr könnt überzeugen und euch mit konstruktiven Vorschlägen durchsetzen. Die richtigen Informationen finden ihren Weg zu euch. Berufliche Kontakte, die ihr jetzt knüpft, werden euch später noch nützlich sein. Es lohnt sich auch, nun Stellenangebote zu lesen, falls ihr auf der Suche nach einem neuen Job seid. Ab dem 10. September werdet ihr leider öfter mal ausgebremst, denn der rückläufige Merkur schlägt bei den Widdern voll zu. Er befindet sich in der Waage in eurem Partnerhaus und das zeigt Gesprächspartner, die zögerlich sind, ihre Meinung wieder ändern oder auch darauf aus sind, euch zu übervorteilen. Bis zum 2. Oktober gilt dann, dass ihr euch bei wichtigen Vorhaben mehr Zeit nehmen solltet, weil mit Verzögerungen und Planänderungen zu rechnen ist. Und falls sich die Unterzeichnung von Verträgen nicht verschieben lässt, müsst ihr das Kleingedruckte ganz genau prüfen. Wenn ihr mit Menschen zusammenarbeitet, denen ihr vertrauen könnt, ein gutes Team habt und die Abläufe gut eingespielt sind, könnt ihr aber auf der Arbeit trotzdem weiter vorankommen. Dass mit rückläufigen Merkur hin und wieder Missverständnisse entstehen, ist ja bekannt, muss aber keine zu dramatischen Auswirkungen haben. Lasst euch ein bisschen Luft im Terminkalender und seid tolerant. Dabei unterstützt euch die Venus, die sich ab dem 5. September in eurem Arbeitsbereich aufhält und signalisiert, dass ihr grundsätzlich ein gutes Auskommen mit Kolleginnen und Kollegen habt. Nur zwischen dem 24. September und dem 2. Oktober, da müsst ihr wirklich aufpassen, dass Unklarheiten und Missverständnisse eure Abläufe nicht gefährden. Auch ein Flirt im beruflichen Bereich kann sich dann als kompliziert erweisen und zu Verstimmungen führen, also Vorsicht. Berufliche Themen werden auch vom Vollmond am 10. September beleuchtet und aktiviert. Da müsst ihr damit rechnen, dass Menschen aus eurem Arbeitsumfeld besonders sensibel reagieren. Falls ihr ein gesundheitliches Thema habt, um das ihr euch kümmern wollt, würde sich dieser Vollmond sehr gut für eine Heilmeditation eignen. In eurem Beziehungsleben erwischt ihr einen guten Start in den September. Bis zum 5. unterstützt euch die Venus wunderbar beim Flirten und Anbandeln und der Merkur im Partnerhaus lässt euch leichter ins Gespräch kommen. Doch nach dem 10. September kann es passieren, dass sich ein neu angebahnter Flirt wieder zurückzieht. Vielleicht ghostet euch sogar jemand, also taucht einfach ab, ohne sich nochmal zu melden. In euren festen Beziehungen ist es ruhiger, aber auch da müsst ihr darauf achten, dass keine Missverständnisse entstehen. Seid einfach verständnisvoll miteinander und macht eure gemeinsamen Pläne nicht zu kompliziert. Vom 17. bis 21. September habt ihr übrigens einen super Finanzaspekt. Vielleicht kommt es da zu einer überraschenden Auszahlung oder ihr habt die Möglichkeit, durch einen Zusatzjob Einnahmen zu erzielen. Beachtet nur, dass der Merkur ja dann weiterhin rückläufig ist und nehmt euch Zeit, eine solche gute Gelegenheit genau zu prüfen. Wichtig ist den ganzen Monat über, dass ihr Finanzielles und Persönliches auseinanderhaltet. Gut gemeinte Ratschläge und Anlagetipps von Freunden können sich als riskant und verlustreich erweisen und ihr solltet auch im Freundeskreis kein Geld herumleihen. Das könnte sonst zu Zerwürfnissen führen. Am 23. September um 3.03 Uhr ist Herbstanfang und die Sonne geht in die Waage. Sie aktiviert dann für vier Wochen euer Partnerhaus. Das ist günstig für Beziehungsangelegenheiten, Geselligkeit und neue Flirts. In diesem Bereich fällt auch der Neumond am 25. September. Die Neumondmeditation ist gut geeignet für Partnerschaftsthemen und Beziehungswünsche und der neue Mondzyklus kann euch auch eine neue Partnerschaft bescheren. Trotzdem raten euch die Sterne zur Zurückhaltung bis zum 2. Oktober, solange Merkur noch rückläufig ist. Denn Flirt und Beziehungspartner können ihre Meinung nochmal ändern. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten! Freut euch auf ein Liebeshighlight im September. Ab dem 5. steht Liebesgöttin Venus günstig für euch und lässt euren Charme aufblühen. Wenn ihr mehr über die segensreiche Wirkung der Venus, die ja auch eure Herrscherin ist, erfahren wollt, dann möchte ich euch mein neues schriftliches Venus-Horoskop als PDF ans Herz legen.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 Der September startet mit guten Berufstendenzen noch bis zum 9. Euer Selbstbewusstsein dürfte gut sein und ihr könnt Themen am Arbeitsplatz ansprechen, die euch beschäftigen und Erklärung bedürfen. Man wird euch zuhören und eure Argumente sorgsam abwägen. Deshalb ist es wichtig, dass ihr fachlich kompetent auftretet und alle Vorteile eurer Ideen und Überlegungen sichtbar herausstellt. Sollte es Vereinbarungen und Verträge zu unterzeichnen geben, versucht das noch bis zum 9. September hinzubekommen. Vom 10. September bis 2. Oktober wird der Merkur rückläufig. In der Zeit müssen Verträge und Käufe besonders sorgfältig geprüft werden und ihr müsst euch mehr Zeit für komplizierte Vorhaben nehmen. Generell kann es sein, dass ihr im September beruflich wichtige Entscheidungen treffen müsst. Karriereplanet Saturn erlegt euch wahrscheinlich einige Verantwortung auf. Und es kann sich auch finanziell sehr lohnen, wenn ihr euch anstrengt und einbringt. Gleichzeitig bildet der Prüfungsplanet eine harte Spannung zu Uranus, der bei euch im Zeichen steht. Und zwar hier zusammen mit dem Mondknoten. Das heißt, Entscheidungen, die jetzt anstehen, haben etwas Schicksalhaftes und das merkt ihr auch. Wahrscheinlich stehen Fragen im Raum wie, entscheidet ihr euch für einen individuellen Weg mit mehr Freiheiten und größeren Befugnissen? aber auch weniger Absicherung für den Krankheitsfall oder für die Rente? Oder tendiert ihr doch zu mehr Sicherheit im Job, auch wenn ihr dann Anweisungen von oben befolgen müsst und viel Verantwortung aufgebürdet bekommt? Besonders, wenn ihr in der zweiten Dekade Geburtstag habt, wünscht ihr euch wahrscheinlich mehr Freiheit, Anregung und Aufregung und Kreativität. Demgegenüber kann die Angst stehen, durch eine solche Entscheidung bestimmte Sicherheiten einzubüßen. Das müsst ihr ganz bewusst abwägen und vielleicht können euch vertraute Menschen dabei helfen, euch gedanklich zu sortieren. Auf jeden Fall solltet ihr euch nicht in sinnloser Rebellion aufreiben, wenn ihr euch innerlich längst für das eine oder das andere entschieden habt. Dabei gilt, dass Entscheidungen unter rückläufigem Merkur oft nicht so günstig sind, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie zum Beispiel aufgrund neuer Informationen revidiert werden müssen, erhöht ist. Wenn ihr euch also bis zum 9. September noch nicht sicher seid, wie ihr vorgehen wollt, vertagt solche wichtigen Entscheidungen lieber nochmal bis Oktober und setzt euch bis dahin nicht zu sehr unter Druck, sondern sammelt Informationen und Argumente, die euch weiterhelfen. Der Vollmond am 10. September kann euch dabei unterstützen, denn er aktiviert eure Herzenswünsche und eure kreativen Kräfte. In der Liebe habt ihr eine besonders schöne Phase vom 5. bis 22. September. Ihr seid dann kreativ und offen für erotische Experimente. Die Venus lindert außerdem den harschen Aspekt zwischen Saturn und Uranus. Falls ihr zum Beispiel schon mit dem Gedanken an eine Trennung gespielt hattet, könnt ihr jetzt das Ruder nochmal rumreißen und geliebte Menschen in einem neuen Licht sehen. Ihr könnt im September überhaupt sehr viel über euch lernen, über euch selbst, eure Beziehungen und das, was euch dabei wichtig ist. Finanziell sind die Aspekte spannend. Vom 15. bis 21. September habt ihr einen guten Spekulationsaspekt und könntet auch mal Lotto spielen. Dabei bitte alle Zahlen sorgfältig prüfen und den Lottoschein nicht verlieren, denn der Merkur ist ja noch rückläufig. Vorsichtig sein müsst ihr dagegen in der Zeit vom 22. bis 29. September. Da könntet ihr euch in einer finanziellen Angelegenheit täuschen oder getäuscht werden. Möglich auch, dass ein Liebespartner es in der Zeit nicht so ganz ehrlich meint. Also seid da bitte besonders achtsam. Am 23. September ist Herbstanfang und die Sonne geht in die Waage. Sie aktiviert dann für die kommenden vier Wochen den beruflichen Bereich eures Horoskops und außerdem auch Gesundheitsthemen. Hier findet auch der Neumond am 25. September statt. Er ist gut geeignet, um über berufliche Entwicklungen nachzudenken, besonders im Hinblick auf Arbeitsroutinen oder die Arbeitsumgebung. Möchtet ihr da vielleicht was verbessern oder braucht ihr gute Impulse für ein Gesundheitsthema? Dieser Neumond aktiviert all diese Themen und übrigens auch die günstigen Kräfte von Jupiter. Deswegen könnt ihr bei allen Vorhaben um Glück, Fülle und innere Führung bitten. Aber weil Merkur noch rückläufig ist, solltet ihr eure Erkenntnisse oder auch neue Projekte die ihr zu Neumond entwickelt, erstmal für euch behalten. Da kann sich noch was dran ändern oder vielleicht bekommt ihr auch noch neue, relevante Informationen. Ab dem 2. Oktober könnt ihr dann mit euren Vorhaben durchstarten. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo ihr zauberhaften Zwillingegeborenen und Zwillinge Aszendenten! Spürt ihr schon die Marskräfte in eurem Zeichen? Noch rund sieben Monate wird euch der Powerplanet nun mit besonderer Energie aufladen und davon profitiert ihr diesen Monat ganz besonders. Das schauen wir uns gleich näher an. Wenn ihr mehr über die sanfte Venus und ihre aktuell wichtigen Aspekte zu eurem persönlichen Horoskop erfahren wollt, dann möchte ich euch mein neues schriftliches Venus-Horoskop als PDF ans Herz legen.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 Im September haben wir eine der besten Phasen mit Powerplanet Mars, der ja jetzt bei euch im Zeichen steht. Zu Beginn des Monats bringt er euch in eine starke Verhandlungsposition und das macht auch noch Spaß. Ihr verfügt über Schwung, Optimismus, schlagfertige Argumente und dazu noch Charme und Verbindlichkeit. Egal, ob es sich um ein lang gehegtes Herzensprojekt handelt oder um euren ganz normalen Job oder ob ihr einen Karrieresprung anvisieren wollt – Ihr solltet jetzt nicht zögern und so viel wie möglich auf den Weg bringen, und zwar möglichst noch bis zum 9. September. Am 10. wird der Merkur rückläufig und gleichzeitig haben wir den Vollmond in den Fischen und der aktiviert die Entwicklungsachse in eurem Horoskop. Das heißt, er bringt euch Themen zu Bewusstsein, die mit Karriereentscheidungen und familiären Angelegenheiten zu tun haben und wie ihr beides unter einen Hut bringen könnt. Falls ihr gerne mit der Energie des Vollmonds arbeitet, könnt ihr genau zu diesen Themen ein Ritual durchführen. Der Merkur ist dann rückläufig bis zum 2. Oktober. Das sollte euch aber nicht davon abhalten, die schwungvollen Marskräfte weiter zu nutzen. Ihr müsst euch nur trotz aller Energie und Ungeduld für Entscheidungen und Vorhaben genug Zeit nehmen. Und rechnet damit, dass noch Informationen hinzukommen oder dass Leute einen Rückzieher machen und nehmt das nicht persönlich. Bei allen Angelegenheiten, die bereits laufen und funktionieren, solltet ihr trotz möglicher Verzögerungen insgesamt weiter gut vorankommen. In der Liebe habt ihr noch bis zum 5. September besonders gute Flirtchancen. Danach aktiviert die Venus euren familiären Bereich. Das spricht dafür, dass ihr es euch zu Hause mit euren Lieben gemütlich machen wollt oder netten Besuch erhaltet. Bei liierten Zwillingen ist der Familienzusammenhalt jetzt besonders wichtig. Allerdings kann um die Monatsmitte herum der häusliche Frieden gestört sein, wenn ihr nur eure eigenen Belange im Auge habt. Wahrscheinlich könnt ihr sehr gut argumentieren und entkräftet mühelos die Einwände oder Beschwerden seitens der Familie oder Mitbewohner, aber das führt nicht zu einem besseren Einvernehmen. In der Zeit solltet ihr viel Rücksicht auf die Gefühle eurer Lieben nehmen. Etwas schwierig ist auch die Zeit zwischen dem 21. und dem 29. September. Da wird nämlich der verwirrende Neptun aktiv. Das kann eine Zeit der Missverständnisse und daraus resultierender Verstimmungen sein, teils innerhalb der Familie, jedoch auch in euren Liebesbeziehungen und Partnerschaften. Das gilt besonders, wenn ihr in der dritten Dekade des Zwillingezeichens Geburtstag habt. Wenn ihr in der ersten Dekade geboren seid, läuft es vermutlich besser, weil ihr direkt von Jupiter unterstützt werdet. Das heißt, ihr verbreitet Optimismus und findet gute Lösungen. Und selbst wenn es mal Unstimmigkeiten gibt, kann euch keiner böse sein. Und zum Flirten ist es auch noch ein guter Aspekt. Bei den Geborenen der zweiten Dekade verbindet sich der durchsetzungsfreudige Mars mit heiler Chiron. Das bedeutet, falls ihr bisher Schwierigkeiten hattet, euch durchzusetzen oder abzugrenzen, kann euch das in den nächsten vier Wochen gelingen. Am 17. September beginnt eine günstige Phase für viele Zwillingegeborene, die bis zum 18. Oktober reicht. In dieser Zeit könnt ihr erfolgreich sein und die Weichen für langfristige Projekte stellen. Noch bis zum 2. Oktober müsst ihr dabei alle vertraglichen Fragen und Zahlen besonders sorgfältig prüfen und die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass noch wichtige Informationen hinzukommen oder Beteiligte ihre Meinung ändern. Aber das, was Bestand hat, kann dann ab dem 2. Oktober, wenn Merkur wieder direktläufig ist, richtig abgehen. Am 23. September ist Herbstanfang und die Wagesaison beginnt. Die Sonne aktiviert dann für vier Wochen den Bereich eurer Vitalität und Lebensfreude. Zeitgleich läuft der Merkur in euren familiären Bereich. Und Themen, die ihr vorher vielleicht unter den Teppich gekehrt hattet, können nun zur Wiedervorlage kommen. Auch mögliche Probleme, falls ihr zugunsten eurer Karriere die Bedürfnisse der Familie zurückgestellt habt, wollen nun angeschaut werden. Bittet gegebenenfalls um Geduld. Im Oktober zieht ihr an einem Strang mit eurem Schatz, um hier eventuelle Probleme zu lösen. Am 25. September ist Neumond in der Waage und der regt eure Kreativität an. Im neuen Mondzyklus könnt ihr zum Beispiel ein Herzensprojekt in Angriff nehmen. Und für Singles steigen die Chancen, dass sich eine romantische Affäre ergibt. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Ihr startet mit günstigen Venusaspekten in den September und die Liebesgöttin ist den ganzen Monat über auf eurer Seite.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 und ihr erhaltet es jetzt zur Neueinführung mit 30% Rabatt. Mehr Infos findet ihr auf der Infokarte hier und auch unten in der Videobeschreibung. Ab dem 5. September stärkt die Venus vor allem euer Kommunikationsgeschick. Und das ist günstig, besonders wenn ihr in einem Job mit vielen Kontakten lernen und Sprache tätig seid, zum Beispiel im Verkauf oder Marketing. Auch therapeutische Arbeit und euer Verhältnis zu den Geschwistern profitieren davon. Vorteilhaft stehen die Sterne auch für soziale Medien, Teamarbeit und euer berufliches Netzwerk. Wenn wichtige neue Projekte oder Vorhaben anstehen, versucht den Start möglichst noch auf die Zeit bis zum 9. September zu legen, denn am 10. wird der Merkur rückläufig und das fällt zusammen mit dem Vollmond am 10. September in den Fischen. Zwar ist die Zeit dann nicht mehr so günstig für einen Neuanfang, doch davon abgesehen steht dieser Vollmond wunderbar zu euch und unterstützt vor allem diejenigen, die spirituell arbeiten. Falls ihr euch für die Kräfte der Lilith interessiert, die ja jetzt bei euch im Zeichen steht, könnt ihr euch zu diesem Vollmond wunderbar mit der wilden Göttin verbinden, zum Beispiel durch eine Meditation oder ein Ritual. Der Mars steht jetzt für längere Zeit in eurem spirituellen Bereich und ihr könnt ihn als inneren Schamanen entdecken. Das gilt besonders für die krebs Aszendenten. Auch dazu könnt ihr euch rund um diesen Vollmond Gedanken machen und Eingebungen erhalten. Dabei scheint das Thema zu sein, dass ihr euch auf eure eigene Kraft konzentrieren und euch nicht zu sehr von den Wünschen und Bedürfnissen anderer abhängig machen solltet. Und auch nicht darauf warten, dass euch andere helfen oder anleiten. Ihr könnt jetzt in euch selbst aus dem Vollen schöpfen und auch Antworten auf wichtige Fragen erhalten. In der Liebe unterstützt euch, wie gesagt, die Venus den ganzen Monat über. Anfangs steht sie nämlich noch im Geldhaus, das ist auch sehr gut und ab dem fünften dann eben im günstigen Aspekt zu euch. Die Singles zu euch kommen gut ins Gespräch und haben dadurch schöne Flirtmöglichkeiten. Achtet nur während der Rückläufigkeit Merkurs vom 10. September bis 2. Oktober darauf, dass ihr euch beim Daten nicht missversteht oder verpasst. Etwas schwieriger sehen die Konstellationen für die fest liierten Krebse und Krebsaszendenten aus. Es scheint ein Problem zwischen einer Freundschaft und eurer festen Partnerschaft zu geben. Vielleicht geratet ihr in den Einfluss von Freunden oder einer Gruppe, deren Meinungen und Ansichten sich nicht mit denen vertragen, die ihr bisher gemeinsam mit eurem Schatz vertreten habt. Lasst hier lieber Vorsicht und Toleranz walten und geht Leuten mit radikalen Ansichten aus dem Weg. Vor allem, wenn deren Gedanken eurer festen Beziehung schaden. Umgekehrt kann es auch sein, dass sich euer fester Partner von euch entfremdet oder euch durch Sturheit und Kritik auf die Nerven geht. Besonders kritisch sind die Tage vom 14. bis zum 18. September. Da ist es sehr wichtig, dass ihr euch nicht schmollend zurückzieht und erwartet, dass euer Schatz telepathisch mitkriegt, was los ist, sondern dass ihr eventuelle Unstimmigkeiten liebevoll ansprecht. Der starke Einfluss von Lilith kann euch nahelegen, dass eine Trennung und ein Streben nach persönlicher Freiheit jetzt für euch das Beste wäre. Aber das solltet ihr euch genau überlegen, auch wenn es stressige Situationen gibt. Zum Beispiel kann die Rückläufigkeit von Merkur ab dem 10. September dazu beitragen, dass es in der Familie bzw. in eurer Wohnsituation anstrengend ist, weil es öfter zu Missverständnissen kommt oder vielleicht Absprachen nicht eingehalten werden. Besonders wenn ihr gleichzeitig beruflich stark gefordert seid, habt ihr vielleicht das Gefühl, dass man euch zu Hause nicht den nötigen Rückhalt entgegenbringt. Trotzdem raten euch die Sterne, den September über abzuwarten, bevor ihr schwerwiegende Entscheidungen trefft. Wenn ihr das tut, was für euch das Beste ist, heißt das nicht, dass ihr euch deswegen gleich von allen trennen müsst. Kompromisse sind möglich und ihr werdet sie finden, auch wenn es vielleicht noch bis Oktober dauert. Am 23. September ist Herbstanfang und die Sonne geht in die Waage. Sie aktiviert dann für vier Wochen den familiären Bereich eures Horoskops und hier findet auch der nächste Neumond statt, am 25. September. In der Neumondmeditation könnt ihr bei anstehenden Entscheidungen bezüglich der Familie bzw. eurer Wohnsituation um Hilfe und Eingebung bitten. Vielleicht geht es ja auch darum, wie ihr jetzt clever Energie einsparen und euch auf den kommenden Winter vorbereiten könnt. Ich selbst bin ja Krebsaszendent und überlege zum Beispiel, mir ein Balkonkraftwerk für Solarstrom zuzulegen. Für all solche Fragen und Überlegungen könnt ihr den Neumond nutzen. Am besten, ihr lasst eure Entscheidungen innerlich noch reifen. Ab dem 2. Oktober ist der Merkur wieder direktläufig und dann könnt ihr mit neuen Projekten für euer Heim durchstarten. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und löwe Ich hoffe, ihr konntet den August und euren Geburtstag genießen. Auch im September steht euch Glücksplanet Jupiter weiterhin zur Seite und der Mars bildet nun für sieben Monate einen Power-Aspekt zur Löwesonne. Die Venus zieht im September weiter in euer Geldhaus und verspricht finanzielle Gewinne.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 Vom 5. bis 29. September unterstützt euch die Venus im Geldbereich eures Horoskops. Dadurch kommt es zu kleineren Gewinnen und guten Geschäften. Ihr werdet euch mit Vertragspartnern schnell einig. Neue Vereinbarungen und Verträge und die Einführung neuer Produkte solltet ihr möglichst in die Zeit bis zum 9. September legen. Am 10. September wird der Merkur rückläufig und am gleichen Tag haben wir Vollmond in den Fischen. Beides spielt sich bei euch im Bereich der Werte und Verträge ab und deswegen ist anschließend etwas Vorsicht geboten. Trotzdem habt ihr Glück, denn für euch mildert die Venus den Effekt des rückläufigen Merkurs noch bis zum 22. September ab, sodass eure Geschäfte trotzdem gut laufen sollten. Im Zweifelsfalle müsst ihr das Kleingedruckte halt nochmal sorgfältig prüfen. Abgesehen von diesen doch recht erfreulichen Tendenzen gibt es aber auch noch eine problematische Konstellation, die ich hier ansprechen muss. Und zwar fällt der harsche Spaltungsaspekt zwischen Saturn und Uranus für euch in die Bereiche Partnerschaft und Karriere. Und beide Planeten bilden harte Aspekte zur Löwesonne, ganz besonders, wenn ihr in der zweiten oder dritten Dekade Geburtstag habt. Für die Juli-Löwen überwiegen die harmonischen Einflüsse. Die Spannung zwischen Saturn und Uranus bringt die Notwendigkeit, harte Entscheidungen zu treffen – und die Ursache können Umstände sein, die sich ganz plötzlich ergeben. Sei es, dass in eurer Firma etwas umstrukturiert wird oder auch, dass sich für euren Partner aus beruflichen oder persönlichen Gründen plötzlich die Lebensumstände verändern. Dann ist es sehr wichtig, dass ihr euch darüber nicht streitet, sondern versucht, die Gemeinsamkeit hochzuhalten und an einem Strang zu ziehen. Wahrscheinlich hat ja keiner irgendwelche bösen Absichten dabei. Leichter kommen alleinstehende Löwen mit den turbulenten Aspekten klar. Sie können flexibel etwas verändern, beispielsweise kurzfristig eine Außenstelle in einer anderen Stadt übernehmen oder ihre Arbeitszeiten verändern, denn sie müssen keine Rücksicht auf die Bedürfnisse und Befindlichkeiten von Partnern oder Familie nehmen. Partner können allerdings auch Geschäftspartner sein, die vielleicht selbst in finanzielle Schwierigkeiten geraten oder Zusagen zurückziehen. Ich kenne zum Beispiel einen Löwen in leitender Position, der seinen wohlverdienten Ruhestand antreten und sich neue spannende Aufgaben suchen wollte. Jedoch ziehen sich die Verhandlungen mit seinem Nachfolger unerwartet lange hin, sodass er doch noch bis Ende des Jahres voll in der Verantwortung steht und noch nicht die gewünschten Freiheiten genießen kann. Das passt genau zu diesen Konstellationen, die ja schon längerfristig aktiv sind und sich im September nochmal zuspitzen. Das Gute ist, dass ihr Kraftpaket Mars und auch Wohltäter Jupiter die nächsten Monate günstig zur Sonne stehen habt. Ihr bekommt also die nötige Energie und auch Unterstützung, um mit unerwarteten Entwicklungen fertig zu werden und Entscheidungen zu treffen. Wenn ihr alleinstehend und auf Partnersuche seid, kann es allerdings sein, dass ihr außer in den ersten Tagen des Monats kaum Energie übrig habt, euch der Anbahnung von Flirts zu widmen. Das ist aber auch nicht so schlimm. Ende des Monats zieht die Venus weiter in die Waage und dann blüht euer Liebesleben von ganz allein wieder auf. Am 23. September geht die Sonne in die Waage, dann ist Herbst Anfang. Und das belebt in den nächsten vier Wochen den Austausch mit netten Leuten aus eurem direkten Umfeld, Nachbarn und Geschwistern. Auch beruflich ist das eine gute Phase für Kommunikation, Verkauf, Präsentation und euer Selbstmarketing, falls ihr selbstständig seid oder euch irgendwo bewerben wollt. Ihr könnt den Neumond in der Waage am 25. September nutzen, um Energie in diese Themen zu lenken falls es mit neuen Projekten oder Geschäften in der letzten Septemberwoche noch ein bisschen holpert, dann, weil der Merkur noch rückläufig ist. Schon ab dem 29. September, wenn die Venus in die Waage geht, werdet ihr merken, wie vieles harmonischer läuft. Und ab dem 2. Oktober ist auch Merkur wieder im Vorwärtsgang, und zwar bei euch im Geldhaus. Das ist günstig für Geschäftsabschlüsse. Und auf die Zusagen anderer ist dann auch wieder mehr Verlass. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und jungfrau Aszendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im September Geburtstag habt. Die Venus beglückt diesen Monat euer Zeichen und verleiht euch eine unwiderstehliche Ausstrahlung. Wenn ihr mehr über die segensreiche Wirkung der Venus in eurem persönlichen Horoskop erfahren wollt,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 Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Der Monat startet mit guter Vitalität und Lebensfreude für euch und viele Jungfraugeborene haben auch sehr innovative Ideen. Der Mars hat nun seinen siebenmonatigen Transit durch euer Karrierehaus begonnen und bildet zu Anfang des Monats ganz hervorragende Erfolgsaspekte. Ihr solltet die Initiative ergreifen und wichtige Vorhaben auf den Weg bringen. Falls es Vereinbarungen oder Verträge zu unterschreiben gibt, versucht das möglichst noch bis zum 9. September zu erledigen, bevor der Merkur am 10. September rückläufig wird. Am gleichen Tag haben wir dann den Vollmond in den Fischen und der aktiviert euer Partnerhaus auf sehr romantische Weise. Überhaupt ist Romantik in diesem Monat groß geschrieben, denn am 5. September läuft We Liebesgöttin Venus bei euch ins Zeichen und lässt euren Charme und Liebreiz aufblühen. Singles flirten für den Rest des Monats sehr erfolgreich. Achtet nur bitte in der letzten Septemberwoche drauf, keine missverständlichen Flirtsignale zu senden und überinterpretiert andere nicht, sonst kann es zu Enttäuschungen kommen. Der 10. September eignet sich wunderbar für eine bezaubernde Geburtstagsparty beleuchtet vom Vollmond oder auch für ein schönes Ritual rund um Romantik und Partnerschaftsthemen. Allerdings wird zu Vollmond auch der Merkur rückläufig bis zum 2. Oktober, und zwar bei euch im Geldhaus. In der Zeit solltet ihr mit Geldangelegenheiten und Finanzverträgen besonders vorsichtig sein. Gut möglich, dass man euch verlockende Angebote mit hohen Renditeversprechungen macht, die jedoch nicht unbedingt halten, was sie versprechen. Prüft solche scheinbaren Chancen bitte super sorgfältig. Besonders um die Monatsmitte neigt ihr leider auch dazu, Finanzangelegenheiten nicht richtig einzuschätzen oder auf schöne Versprechungen hereinzufallen. Diese Zeit kann auch beruflich heikel sein, denn da sind Konflikte mit männlichen Arbeitskollegen oder Vorgesetzten möglich. Das Motiv könnte Neid sein, Neid auf eure Attraktivität und eure ausgesprochen klugen und innovativen Ideen. Es gibt aber auch Leute mit Macht und Einfluss, die auf eurer Seite stehen und euch unterstützen können. Das gilt besonders für die Geborenen der dritten Dekade. Ihr braucht euch nichts gefallen zu lassen. Trotzdem raten die Sterne, Auseinandersetzungen eher mit Charme und Verbindlichkeit zu regeln, als zu streiten. Ihr könnt auch die 90-Sekunden-Regel anwenden, falls ihr einen zornigen Mausmoment habt. Immerhin steht der Kampfplanet ja quer zu eurem Zeichen und das kann euch schon mal gereizt und ungeduldig machen. Die 90-Sekunden-Regel findet ihr als Video und sie ist auch Teil der schriftlichen Marsanalyse. Mit Kritik solltet ihr zwischen dem 16. und dem 20. September besonders sparsam sein. Das kommt nicht gut an und ihr seid da auch selbstempfindlich, wenn man euch auf dem falschen Fuß erwischt. Wenn ihr aber das Glück habt, von Leuten umgeben zu sein, denen ihr vertrauen könnt und die euren Einsatz zu schätzen wissen, dann könnt ihr sehr erfolgreich sein und eure Ideen gewinnbringend einsetzen. Denn zeitgleich habt ihr einen sehr guten Finanzaspekt. Ihr müsst nur immer die Merkur-Regeln beachten. Kleingedrucktes besonders sorgfältig prüfen und euch für Termine genug Zeit nehmen. Am 23. September geht die Sonne in die Waage und dann ist Herbstanfang. Zeitgleich wandert der Merkur rückläufig wieder in die Jungfrau und trifft sich dann dort in den Tagen darauf mit der Venus. Das ist sehr günstig für Gespräche und um vorausgegangene Unstimmigkeiten auszugleichen oder Fehler zu korrigieren. Am 25. September ist Neumond in der Waage und der aktiviert die Finanz- und Werteachse in eurem Horoskop. Zeit, darüber nachzudenken, was euer Beitrag in der Firma und eure guten Ideen wert sind. Auf der seelischen Ebene kann es zu diesem Neumond auch um euer Selbstwertgefühl gehen und ihr könnt beispielsweise in einer Meditation darüber nachdenken, was ihr braucht, um euch wertvoll zu fühlen. Einige von euch, besonders die Geborenen der dritten Dekade, spüren nun vielleicht auch, dass sie bald zu mehr Macht und Einfluss kommen oder ein großes und wichtiges Projekt in Angriff nehmen werden. Das kann übrigens auch eine bedeutende neue Beziehung oder Liebesaffäre sein. Auch in dieses wichtige Thema könnt ihr zum Neumond die Energie lenken. Der Merkur bleibt noch bis zum 10. Oktober in eurem Zeichen Jungfrau, wo er dann am 2. Oktober wieder direktläufig wird. Und dabei schenkt er euch zusammen mit Pluto eine große gedankliche Kraft. Deswegen lohnt es sich für euch, eure Ideen und Eingebungen zu notieren. Die können euch noch nützlich werden. Und auch für die psychologische und therapeutische Arbeit ist das ein sehr guter und wirksamer Aspekt. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wunderbaren Vagegeborenen und Vageaszendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im September Geburtstag habt. Noch bis zum 5. September sendet euch die Venus im Löwen prickelnde Energien für euer Liebes- und Sozialleben. Danach zieht sich die Liebesgöttin in den spirituellen Bereich eures Horoskops zurück. Die Liebe findet dann eher innerlich statt oder ist spirituell geprägt. Das gilt vor allem für die vage Aszendenten. Wenn ihr mehr über die segensreiche Wirkung der Venus erfahren wollt, die ja auch eure Herrscherin ist, dann möchte ich euch mein neues schriftliches Venus-Horoskop als PDF ans Herz legen. Wie die Liebesgöttin eure Beziehungen stärkt, wann ihr besonders gut flirten könnt, aber auch wann ihr gute Finanzchancen habt, das und mehr verraten euch die Aspekte der Venus. Das Horoskop gilt für sechs Monate ab Bestellung, kommt als PDF und hat 20 bis 30 Seiten. Und zur Neueinführung erhaltet ihr es jetzt mit 30% Rabatt. Auf der Infokarte hier und auch unten in der Videobeschreibung erfahrt ihr mehr und könnt euch das Horoskop bestellen. Ich wünsche euch viel Freude damit. Der September beginnt mit günstigen Karrieretendenzen. Ihr könnt erfolgreich verhandeln und aussichtsreiche Gespräche führen. Wenn ihr Abschlüsse tätigen oder Vereinbarungen unterzeichnen wollt, dann versucht das noch bis zum 9. September unter Dach und Fach zu bringen. Danach wird nämlich der Merkur rückläufig und zwar bei euch in der Waage. Das werdet ihr also stark spüren. Zum Beispiel, indem ihr euch unsicher seid, ob ihr alle relevanten Informationen habt oder ob ihr auf dem richtigen Weg seid. Gesprächspartner, die euch zunächst überzeugt und begeistert haben, kommen euch dann womöglich nicht mehr so seriös vor. Generell habt ihr dann bis zum 11. Oktober ein erhöhtes Risiko, euch zu verspekulieren. Die Ursache können fehlende Informationen sein oder falsche, oder ihr schätzt einen Sachverhalt falsch ein. Auch Missverständnisse bei Vertragsabschlüssen sind möglich, wenn ihr euch nicht genau darüber absprecht, was alle beteiligten Parteien eigentlich erwarten. Auf der sicheren Seite seid ihr, wenn ihr während der Zeit vom 10. September bis 11. Oktober in geschäftlichen Belangen die Füße stillhaltet, egal wie verführerisch ein Angebot erscheinen mag. Wahrscheinlich laufen euch die meisten Sachen sowieso nicht weg, denn ihr habt dann von Mitte Oktober bis Mitte November eine Erfolgsphase. Am besten funktionieren derzeit eure Herzensprojekte und kreative Arbeiten, die ihr selbstbestimmt durchführen könnt. In der Liebe tritt ab dem 5. September eine gewisse Beruhigung ein. Manche von euch erleben die Liebe dann mehr in der Stille oder innerlich oder ihr habt das Bedürfnis, euch mit dem Herz aller Liebsten zurückzuziehen. Das ist kein Problem, sofern dieser das auch möchte. Möglich ist aber auch, dass euer Partner ein starkes Freiheitsbedürfnis hat und sich in der Welt bewegen möchte. Dann ist es Vertrauenssache, ob ihr damit leben könnt. Oder ihr gebt euch einen Ruck und geht einfach mit, auch wenn euch eigentlich nach Kuscheln zu Hause zumute ist. Sehr schön ist dieser Transit für alle spirituell angehauchten Wagen, denn er lässt euch die Liebe zur geistigen Welt stärker empfinden. Und falls ihr euch wohltätig engagiert, ist der September eine gute Zeit, selbstlosen Einsatz für andere zu zeigen. Die Singles unter euch haben durchaus gute Flirtgelegenheiten, denn Glücksplanet Jupiter zeigt Leute an, die interessant und auch an euch interessiert sind. Es kann aber sein, dass ihr euch einfach nicht verlieben könnt und dass der Funke nicht überspringt. Das ändert sich aber spätestens Ende des Monats wieder. Der Vollmond am 10. September in den Fischen aktiviert ebenfalls die spirituellen Kräfte eures Horoskops und eignet sich sehr gut für eine Heilmeditation. Ihr verspürt den Wunsch nach mentaler und körperlicher Gesundheit und die Motivation, etwas dafür zu tun. Solltet ihr aber gesundheitlich angeschlagen sein, müsst ihr rund um diesen Vollmond gut aufpassen und dürft euch keinen Ansteckungsgefahren aussetzen, denn ihr seid dann körperlich und seelisch etwas zart beseitet. Am 23. September morgens um 3.03 Uhr ist Herbsttag und Nachtgleiche und dann erstrahlt die Sonne in der Waage. Für die nächsten vier Wochen erblühen dann eure Vitalität und Lebensfreude und ihr steht häufig im Mittelpunkt. Wenn ihr feiern wollt, denkt nur daran, dass der Merkur noch rückläufig ist und achtet darauf, dass alle Gäste eure Einladung und die Infos zur Party auch erhalten. Am 25. September ist Neumond in der Waage, für euch der wichtigste im ganzen Jahr. Er eignet sich sehr gut, um langfristige Pläne zu machen. Denkt doch mal darüber nach, welche Herzensprojekte euch wirklich wichtig sind und ob ihr damit vielleicht auch Geld verdienen könnt. Das würden die Sterne nämlich in den kommenden Monaten sehr unterstützen. Auch wie viel Kreativität ihr in eurem Beruf einbringen könnt, scheint ein wichtiges Thema zu sein. Und natürlich wie immer Partnerschaft und Beziehungen. Zu all diesen Fragen könnt ihr zu Neumond Energie und Unterstützung erhalten. Am 29. September geht eure Herrscherin, Liebesgöttin Venus, in die Waage und verleiht euch in den kommenden drei Wochen noch mehr Charme und eine ganz tolle Ausstrahlung. Falls ihr über ein schönes Datum für eure Geburtstagsfete nachdenkt, empfehlen die Sterne Samstag, den 1. Oktober mit Venus in der Waage und Mond im Schützen. Das sind super schöne Partysterne. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und skorpion Im September habt ihr einen sehr schönen Venus-Einfluss, der euer soziales Leben und eure beruflichen Kontakte belebt. Und Ende des Monats schenkt euch die Venus dann Harmonie und spirituelle Liebe. Das gilt vor allem für die skorpion unter euch. Wenn ihr mehr über die Aspekte der Venus zu eurem persönlichen Horoskop erfahren wollt,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 Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Der Monat startet mit einem Tüchtigkeitsaspekt zwischen Powerplanet Mars und dem großzügigen Jupiter. Falls ihr ein gutes vertragliches Angebot auf der Arbeit erhaltet, kann sich das als sehr lukrativ für euch herausstellen. Generell ist es gut, wenn ihr an eurem Arbeitsplatz zeigt, was ihr drauf habt. Die Chefetage wird es mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen. Möglich ist auch eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und sogar mit etwas mehr Gehalt dürft ihr rechnen. Wichtig ist, dass ihr nicht zu fordernd auftretet, sondern durch gute Arbeit glänzt. Das kommt an. Falls man euch Zusagen macht, lasst euch das auf jeden Fall schriftlich geben. Und wenn ihr einen neuen Vertrag unterschreiben wollt, versucht, das noch bis zum 9. September unter Dach und Fach zu bringen. Vom 10. September bis zum 2. Oktober wird der Merkur rückläufig. In der Zeit müsst ihr alle Vereinbarungen besonders sorgfältig prüfen. Für eure Gesundheit ist die Zeit von vom 1. bis 22. September günstig, um nach innen zu schauen und zu hören, was der Körper euch mitteilen möchte. Das kann eure Wahrnehmung auf ganzheitlicher Ebene verbessern. In der Liebe und in eurem sozialen Leben habt ihr vom 5. bis 29. September eine schöne Phase. Die Venus schenkt euch günstige Aspekte zum Flirten, für Freundschaften und für Verbindungen gleicher Interessen, die euch auch professionell von Nutzen sein können. Es ist also gut möglich, dass ihr bei privaten Gelegenheiten Menschen trefft, mit denen ihr auch einen beruflichen Draht habt. Und dann lohnt es sich, die Sache weiter zu verfolgen. Der Vollmond am 10. September im Zeichen Fische ist für alle spirituellen und sensitiven Skorpione besonders inspirierend. Außerdem regt er auch eure romantischen Gefühle an, falls ihr einen Liebespartner habt. Fantasieplaneten Neptun und die Urkraft der Lilith sind in diesen Vollmond mit eingebunden. Das ist ideal für ein Ritual der geistigen und sinnlichen Kräfte. Auch schamanische Aktivitäten, Tierkommunikation und der Kontakt zur Natur profitieren von den heilenden Energien dieses Vollmonds. Am selben Tag wird der Merkur rückläufig und zwar in eurem Haus der Spiritualität. Dadurch könnt ihr wegweisende Eingebungen erhalten, zum Beispiel durch Träume oder aus der geistigen Welt. Es lohnt sich also doppelt, nach innen zu hören. Gleichzeitig könnt ihr in der Liebe und in euren Freundschaften Verständnis und Toleranz üben. Besonders um die Monatsmitte treffen unterschiedliche Wertvorstellungen aufeinander und das bringt womöglich auch Ungesagtes zum Vorschein. Wenn ihr euch respektvoll darüber auseinandersetzt, eröffnet das aber auch Möglichkeiten, gemeinsam zu wachsen und die Beziehung zu vertiefen. Vorsicht ist vom 17. bis 19. September geboten. Da kann es zu Unstimmigkeiten kommen, wenn ihr annehmt, dass eure Einstellung und Glaube automatisch auch die des Gegenübers widerspiegeln. Kommunikation bleibt weiterhin ein Schlüsselfaktor in diesem Monat und ich empfehle euch, erst die Gedanken zu überprüfen, bevor ihr damit nach außen geht, solange der Merkur rückläufig ist denkt immer dran, das gefallene Wort kann man nicht mehr aufheben. Am 23. September ist Herbstanfang und die Sonne geht in die Waage. Dadurch wird die Heilungsachse eures Horoskops erneut aktiviert und in diesem Bereich findet auch der Neumond in der Waage am 25. September statt. Ihr könnt die Neumond-Konstellation wunderbar nutzen, um eure Wunschformulierungen ans Universum zu senden, damit sie sich dann im Alltag manifestieren. Achtet dabei auf eure Gedanken und formuliert eure Wünsche positiv und konkret. Also benennt etwas, was ihr tun oder erreichen wollt. Und wenn ihr beispielsweise für die Gesundheit eine schlechte Gewohnheit ablegen möchtet, überlegt euch etwas Günstiges, was ihr stattdessen tun wollt. Transformationsplanet Pluto kann schon Ende September eure Wünsche umsetzen. Deshalb sollten sie echt und wahrhaftig sein. Ab dem 29. September betritt Venus dann die Waage und unterstützt euch bis Ende Oktober mit schönen spirituellen Aspekten. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Die Liebesplaneten lassen es in eurem Horoskop ordentlich prickeln. Zwischen Mars, der jetzt für sieben Monate euer Partnerhaus aufmischt, und, liebes Göttin Venus, im Karrierehaus gibt es Spannungen und das kann euch zu romantischen Risiken anregen. Vor allem, wenn ihr auch Schütze Aszendenten seid. Aber vielleicht bildet die Venus ja auch günstige und ausgleichende Aspekte zu eurem Geburtshoroskop. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann möchte ich euch mein neues schriftliches Venushoroskop ans Herz legen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 Der September startet mit günstigen Finanz- und Berufsaspekten. Ihr könnt gut verhandeln und erhaltet möglicherweise interessante und lukrative Angebote. Aber der Mars in den Zwillingen und die Sonne in der Jungfrau bilden gleichzeitig auch Spannungsaspekte, die euch gereizt und ungeduldig machen können. Wenn ihr ruhig, gelassen und gut informiert in Gespräche hineingeht, sollte es aber gut laufen. Möglich ist allerdings auch, dass euch Leute in Gesprächen sticheln und provozieren, aber das könnt ihr mit eurem berühmt-berüchtigten Humor und eurer Schlagfertigkeit ganz gut kontern, ohne dass die Stimmung kippt. Wichtige Abschlüsse solltet ihr möglichst noch in die Zeit bis zum 9. September legen, denn am 10. September wird der Merkur rückläufig und zwar im Bereich eurer beruflichen Kontakte und des Teams. Das heißt, ihr müsst dann bis zum 2. Oktober damit rechnen, dass es vermehrt zu Missverständnissen mit Teammitgliedern kommt, zum Beispiel aufgrund von fehlenden Informationen oder auch Kommunikationsproblemen. Auch falls ihr in den sozialen Medien tätig seid, können eure Posts ganz anders ankommen als gedacht. Es kann aber auch sein, dass Leute bewusst versuchen, im Team zu manipulieren, um für sich selbst einen Vorteil herauszuschlagen. Wenn ihr das merkt und euch darüber ärgert, wendet die 90-Sekunden-Regel an, um euch gedanklich wieder zu beruhigen und in eure Mitte zu kommen. Denn mit mentaler Klarheit und Gelassenheit könnt ihr solchen Leuten am besten begegnen und sie in ihre Schranken weisen. Am 10. September ist Vollmond in den Fischen und der aktiviert alle Angelegenheiten, die bezüglich eurer Karriere gerade am Köcheln sind. Sei es, dass ihr an dem Vollmondwochenende plötzlich eine Vertretung übernehmen müsst oder dass euch Begebenheiten der Vorwoche im Kopf herumgehen. Möglich ist aber auch ein plötzlicher und sehr lukrativer Auftrag. Jedenfalls ist da viel Bewegung drin und es kann sein, dass gleichzeitig Familienmitglieder oder Mitbewohner auch noch eure Aufmerksamkeit fordern. Auch hier gilt wieder, Ruhe bewahren und euch zunächst sortieren, bevor ihr spontan Dinge sagt oder tut, die euch später Probleme bereiten könnten. Wahrscheinlich wünscht ihr euch ungestört genau das tun und lassen zu können, was ihr wollt. Aber das wird gerade im September schwierig. Da tun sich immer wieder Baustellen auf und oft seid ihr gefordert, Rücksicht zu nehmen. Ich denke, ein guter sportlicher Ausgleich oder auch eine erfüllte Erotik kann euch sehr helfen, Frustrationen abzubauen und das Leben mit mehr Leichtigkeit zu nehmen. Und damit wären wir bei der Liebe. Wie gesagt, die Liebesplaneten stehen sehr aufregend, aber nicht wirklich harmonisch. Hier ist besonders die Phase vom 11. bis 21. September heikel. Da raten die Sterne zur Vorsicht vor Flirts mit Personen aus der Chefetage oder Geschäftspartnern. Berufliches und Privates solltet ihr in der Zeit strikt trennen. Falls ein Flirt sich zu was Ernsterem entwickelt, haltet euch bedeckt, bis ihr euch eurer Sache wirklich sicher seid. Sonst könntet ihr euch beruflich schaden. Für Schütze Damen zeigt der Mars im Partnerhaus auch Verehrer an, die ihr Interesse durch Nerven, Necken, Sticheln und Provozieren bekunden. Und es ist sogar möglich, dass ihr das ganz witzig findet und sich daraus eine heiße Affäre ergibt. Und nicht nur das. In der zweiten Monatshälfte kann sich sogar herausstellen, dass aus der anfänglichen Kabelei etwas ganz Ernsthaftes mit Substanz wird. Wenn ihr festgebunden seid, erinnert euch die freiheitsliebende Lilith daran, eine Beziehung auf Augenhöhe anzustreben. Sollte einer von beiden Partnern den anderen durch Jammern und Klammern einengen, würde euch das nicht gut bekommen. Doch wenn ihr euren Liebsten als eigenständigen Weggefährten seht, werdet ihr eine gute Zeit haben und euch gerne austauschen. Am 23. September ist Herbstanfang und die Sonne geht in die Waage. Sie bildet dann für vier Wochen angenehm anregende und freundschaftliche Aspekte. Davon profitieren sowohl eure privaten Freundschaften als auch euer berufliches Netzwerk. Wenn ihr in diesen Bereichen einen Neuanfang anstrebt, zum Beispiel in einer Freundschaft oder auch ein neues berufliches Projekt, könnt ihr die Energie des Neumondes dort hineinlegen, der am 25. September stattfindet. Es kann von Vorteil sein, eure Ideen und Gedanken dazu zunächst noch für euch zu behalten, bis der Merkur am 2. Oktober wieder in den Vorwärtsgang geht. Am 29. September wandert auch die Venus in die Waage und beschert euch bis zum 23. Oktober eine schöne Zeit für gesellschaftliche Aktivitäten, Liebe und Flirt. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften steinbock und Steinbock-Aszendenten. Ab dem 5. September schenkt euch Liebesgöttin Venus eine schöne Phase für euer soziales Leben und eure Partnerschaften. Wenn ihr mehr über die Aspekte der Venus zu eurem Geburtshoroskop erfahren wollt, dann möchte ich euch mein neues schriftliches Venushoroskop ans Herz legen. Wie die Liebesgöttin eure Beziehungen stärkt, wann ihr besonders gut flirten könnt, aber auch wann ihr gute Finanzchancen habt, das und mehr verraten euch die Aspekte der Venus. Das Horoskop gilt für sechs Monate ab Bestellung, kommt per E-Mail als PDF und hat 20 bis 30 Seiten. Und zur Neueinführung erhaltet ihr das Venus-Horoskop jetzt mit 30% Rabatt. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Der September startet mit angenehmen Tendenzen, die euch beruflich, aber auch für eure persönlichen Pläne den Rücken stärken. Besonders wenn ihr mit Ideen, Perspektiven und der Veröffentlichung von Texten zu tun habt oder in einem Lehrberuf tätig seid, steht das alles unter guten Sternen. Ich hoffe, ich kann diese Tendenzen für mich als Steinbock auch gut nutzen, denn im September schreibe ich das Jahrbuch 2023. Viel kosmische Energie geht auch von eurem Jobumfeld aus. Sei es durch emsige Kollegen, die euch auf Trab halten oder auch inspirieren. Oder sei es durch eine Reihe von Aufgaben, die bewältigt werden müssen. Ihr habt gute Ideen und könnt die auch gut einbringen. Man hört euch gerne zu und folgt eurem Rat. Das ist so recht nach dem Geschmack des Steinbocks. Wenn ihr jedoch wichtige Abschlüsse tätigen oder Verträge unterzeichnen wollt in meinem Fall geht es zum Beispiel darum, die ISBN für das Jahrbuch zu besorgen und mich bei Books on Demand anzumelden, dann sollten wir Steinböcke das bis zum 9. September erledigen, denn anschließend wird der Merkur rückläufig. Und zwar am 10. September, zeitgleich mit dem Vollmond in den Fischen. Der steht äußerst inspirierend für euch. Und wenn ihr gerade am Schreiben seid, solltet ihr euch das Wochenende vielleicht freihalten oder in einem schönen Ritual um weitere Ideen bitten. Gleichzeitig müsst ihr Merkurs Rückläufigkeit beachten. Die beginnt im Karrierebereich des Steinbockhoroskops horoskops und kann dort zu einigen Reibungen und Missverständnissen führen. Aber wenn die Strukturen bereits stehen und ihr mit Leuten arbeitet, denen ihr vertrauen könnt, sollte sich das im Rahmen halten. Ein kleiner Tipp wäre vielleicht für euch, nicht zu rechthaberisch aufzutreten. Da liegt eine gewisse Gefahr in den Aspekten. Jupiter kann euch einreden, dass ihr auf jeden Fall recht habt, so dass ihr vielleicht arrogant wirkt und damit andere vor den Kopf stoßt. Fragt euch dann, ist es das wirklich wert und habt ihr überhaupt recht? Wenn ja, kommt ihr mit Verständnis und gegebenenfalls sogar Nachgiebigkeit weiter als mit Konfrontation. Aber vielleicht täuscht ihr euch ja auch. Man, das kann ja mit dem rückläufigen Merkur auch mal sein. Deshalb schaut lieber genau hin und seid euch selbst und anderen gegenüber tolerant. Dabei hilft euch die Venus. Sie geht am 5. September in die Jungfrau und steht dann bis zum 28. prächtig für euch. Wenn ihr eure Arbeit liebt und vielleicht sogar das Glück habt, etwas Kreatives tun zu können, werdet ihr trotz rückläufigem Merkur eine sehr schöne Zeit mit eurer interessanten Beschäftigung haben. Für die Liebe ist das natürlich auch ein wunderbarer Aspekt. Die Venus hilft euch, das Gute an eurer festen Beziehung zu sehen und auch die kleinen Gesten des Partners wertzuschätzen. Falls ihr auf Reisen seid, vielleicht auch beruflich, könnt ihr bei der Gelegenheit nette Menschen kennenlernen und auch ausgiebig flirten. Besonders prickelt für Singles auf der Suche sind einmal die Tage rund um den Vollmond am 10. September und dann nochmal die Zeit vom 18. bis 22. September. Da wird jeweils die wilde Lilith in eurem Partnerhaus aktiviert und das kann euch eine heiße und inspirierende Affäre bescheren. Oder ihr trefft auf jemanden, der oder die euch mit einer tollen neuen Idee begeistert, sei es privat oder beruflich. Am 23. Dezember geht die Sonne in die Waage zur Herbsttag- und Nachtgleiche. Und das belebt dann für vier Wochen euren Karrierebereich. Zeitgleich läuft der Merkur zurück in die Jungfrau und verbindet sich dann bis Mitte Oktober mit Machtplanet Pluto, der im Steinbock steht. Das dürfte euch große mentale Kraft bescheren, besonders den Geborenen der dritten Dekade. Diese gedankliche Kraft fließt dann auch in den Neumond am 25. September in der Waage ein, der ebenfalls in eurem Karrierehaus stattfindet ereignet sich sehr gut, um Pläne für euer Fortkommen und eure berufliche Weiterentwicklung zu machen. Thema kann aber auch sein, wie ihr Beruf und Privates unter einen Hut bringen sollt. Für einige Steinbock-Geborene zeigt Chiron längerfristig eine gesundheitliche Verantwortung an, entweder für sie selbst oder für ein Familienmitglied. Es kann also sein, dass ihr berufliche Pläne hinten anstellen, verschieben oder sogar aufgeben müsst, weil euch Chiron dazu auffordert, helfend und heilend einzugreifen oder selbst um Hilfe zu bitten. Das kann eine schmerzliche Lektion sein, aber es fördert euer Verständnis für die vielen anderen, die in einer ähnlichen Situation sind und kann spirituell sehr erfüllend sein. Auch dafür könnt ihr zu diesem Neumond um Eingebungen und Unterstützung bitten. Am 29. September geht die Venus in die Waage und das verspricht beruflich harmonische Zeiten, ein gutes Einvernehmen und kollegiale Unterstützung. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Wassermanngeborenen und wassermann aszendenten Im September aktiviert Liebesgöttin Venus eure festen und verbindlichen Beziehungen und eure Wertvorstellungen. Das gilt vor allem für die wassermann Aszendenten.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 Das Horoskop gilt für sechs Monate ab Bestellung, kommt als PDF und hat 20 bis 30 Seiten. Zur Neueinführung erhaltet ihr das Venus-Horoskop jetzt mit 30% Rabatt. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Der September startet mit einem kraftvollen Aspekt zwischen Mars und Jupiter und macht Lust auf neue Ideen, Hobbys und Freizeitaktivitäten. Außerdem ist das auch ein beruflich günstiger Aspekt, besonders wenn ihr mit Sprache, Lernen, Marketing und Verkauf zu tun habt. Auch eine Veröffentlichung eurer Texte wird auf positive Resonanz stoßen. Generell stärkt euch Powerplanet Mars in den kommenden sieben Monaten den Rücken, sowohl für eure beruflichen als auch persönlichen Aktivitäten. Neue Liebschaften sind da nicht ausgeschlossen. Am 5. September wandert Liebesgöttin Venus in die Jungfrau und prüft dann bis Ende des Monats eure privaten und auch beruflichen Verbindlichkeiten und Werte. Gemachte Versprechen sollten jetzt ernst genommen werden. Es ist eine gute Zeit, Investitionen und Beziehungen aller Art ein festes Fundament zu geben. So kann auch eine bisher lockere Bekanntschaft nun in eine feste Partnerschaft übergehen. Falls ihr einen Vertrag unterzeichnen oder euch das Ja-Wort geben wollt, ist die beste Zeit dafür bis zum 9. September. Am 10. September und bis zum 2. Oktober wird nämlich der Merkur rückläufig. Und das ist dann nicht ganz so glücklich für Vereinbarungen und Verträge. Dann muss man sich jedenfalls mehr Zeit nehmen, mit Missverständnissen rechnen und das Kleingedruckte besonders sorgfältig prüfen. Ebenfalls am 10. September findet der Vollmond im sensitiven Zeichen der Fische statt. Die Konstellationen weisen darauf hin, dass bereits gemachte Entscheidungen im August nun Sinn ergeben und Früchte tragen. Jetzt können sich die Dinge zusammenfügen, was euch im Job und auch im Privatleben dienlich ist. Gleichzeitig ist auch die weibliche Urkraft der Lilith aktiviert, was auf gute Zusammenarbeit mit weiblichen Personen hinweist. Oder ihr habt ein besonderes Projekt, was für Frauen sehr nützlich sein kann. In all diese Themen könntet ihr zu einem Vollmondritual Energie lenken. Beachtet nur, dass Merkur am selben Tag rückläufig wird. Es kann sinnvoll sein, Eingebungen und Erkenntnisse erstmal für euch zu behalten, bevor ihr Anfang Oktober damit nach außen geht. Um die Monatsmitte kann es zu Diskrepanzen im Beziehungsleben kommen. Wenn ihr gebunden seid, Wollt ihr vielleicht gern mal allein was unternehmen, während euer Schatz lieber gemeinsam etwas planen möchte? Bei den Singles kann sich der eine oder andere Flirt verflüchtigen. Oder ihr habt einfach zu viele Eisen im Feuer, sodass es euch schwerfällt, zu entscheiden, mit wem ihr in die Tiefe gehen möchtet. In den Tagen vom 17. bis zum 19. September sorgt Fantasieplanet Neptun für Verwirrung. Entweder seid ihr im Liebesrausch und tragt eine rosa Brille oder jemand spielt ein Spielchen mit euch, sodass ihr hinterher enttäuscht seid. Im alltäglichen oder beruflichen Situationen werden womöglich Tatsachen verdreht, vertuscht oder übertrieben dargestellt. Es kann schwer fallen, herauszufinden, was Wahrheit und was Täuschung ist. Seid jetzt auch besonders vorsichtig, wenn es ums Kleingedruckte geht und verlegt wichtige vertragliche Entscheidungen, am besten in den Oktober. Am 23. September ist Herbstanfang und die Waagesaison beginnt. Dabei verbindet sich die Sonne mit Merkur und damit wird das Licht der Wahrheit und Gerechtigkeit zurückgebracht. Jetzt können Dinge aufgedeckt werden und ihr erhaltet neue Erkenntnisse. Vielleicht stellt ihr auch fest, dass euch nicht alle Informationen zur Verfügung standen, was dann zu Missverständnissen geführt hat. Am 25. September um kurz vor Mitternacht ist Neumond in der Waage. Die Konstellation aktiviert euer Fernweh und lässt euch über die Zukunft nachdenken. Zum Beispiel, welche Reisen oder Fortbildungen noch anstehen und wo ihr euren Horizont erweitern wollt. Gleichzeitig werden auch eure romantischen Gefühle und Beziehungsträume geweckt. In einer Neumond-Meditation könnt ihr Pläne für die Zukunft machen. Und wenn ihr gebunden seid, solltet ihr euren Schatz mit einbeziehen. Ab dem 29. September läuft Liebesgöttin Venus in die Waage und beschert euch bis Ende Oktober harmonische und romantische Kontakte und Verbindungen. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Ascendenten. Beziehungsthemen sind in diesem Monat groß geschrieben, denn Liebesgöttin Venus lenkt viel kosmische Energie in euer Partnerhaus. Das ist toll zum Flirten und für gesellige Aktivitäten. Wenn ihr mehr über die segensreiche Wirkung der Venus für euer Geburtshoroskop erfahren wollt, dann möchte ich euch mein neues schriftliches Venushoroskop ans Herz legen. Wie die Liebesgöttin eure Beziehungen stärkt, wann ihr besonders gut flirten könnt, aber auch wann ihr gute Finanzchancen habt.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 Er bildet jetzt für rund sieben Monate einen herausfordernden Aspekt zu euch und bringt jede Menge Energie in euer Heim und die Familie. Das kann Reibereien mit Familienmitgliedern oder Mitbewohnern anzeigen, doch jetzt im September sieht es so aus, als würden alle an einem Strang ziehen, um eine größere Aufgabe zu bewältigen. Vielleicht könnt ihr die Energie ja nutzen, falls es bei euch zu Hause etwas zu renovieren gibt. Im September ist es wahrscheinlich, dass ihr endlich passende Handwerker findet, die auch gute Arbeit leisten oder dass ihr euch in der Familie gegenseitig dabei helft, Aufgaben in eurem Zuhause in Angriff zu nehmen. Vielleicht wollt ihr ja auch Umbauten vornehmen, um Heizkosten im Winter zu sparen. Auch beruflich bringt dieser Mars-Aspekt Energie und Antrieb, Projekte in Angriff zu nehmen und euch um eure Finanzen zu kümmern. Impulsgeber Uranus wirkt außerdem sehr inspirierend und ihr habt viele gute Ideen. Besonders gut läuft es, wenn ihr mit Sprache, Lernen, Marketing und Kommunikation zu tun habt. Auch wenn ihr professionell soziale Medien nutzt, seid ihr darin erfolgreich. Falls ihr wichtige Verträge unterschreiben oder Käufe tätigen wollt, egal ob privat, für euer Heim oder auch beruflich, erledigt das am besten noch bis zum 9. September, denn tags darauf wird der Merkur rückläufig. Für die Liebe und euer soziales Leben ist ganz wunderbar, dass die Venus am 5. September in die Jungfrau und damit in euer Partnerhaus läuft. Sie aktiviert Flirts und gesellige Aktivitäten. Ihr erhaltet Einladungen und könnt nette Leute treffen. Eine besonders schöne und auch sehr romantische Phase ist rund um den Vollmond am 10. September in den Fischen. Der ist für euch sehr inspirierend und wahrscheinlich wirkt ihr auch auf andere besonders attraktiv und anziehend. Das Vollmondwochenende eignet sich gut, um auszugehen. Singles können wunderbar flirten. Eine schöne Verbindung zur erotischen Lilith lässt die Luft prickeln und wenn ihr euch verliebt oder bereits verliebt seid, spürt ihr wahrscheinlich starke Leidenschaft und solltet die dann auch ausleben. Eine ähnlich romantische und leidenschaftliche Phase habt ihr dann auch nochmal vom 19. bis 22. September. Vom 15. bis 19. September müsst ihr dagegen ein bisschen aufpassen. Auch dann könnt ihr aufregende Momente in der Liebe erleben, aber Vorsicht! Womöglich verdreht ihr Menschen den Kopf, ohne es zu wollen, weil sie eure Signale falsch verstehen. Seid da bitte achtsam, damit es nicht zu Enttäuschungen und verletzten Gefühlen kommt. Wenn ihr fest liiert seid, passt auf, dass euer Schatz nicht denkt, ihr würdet fremdflirten, wenn ihr es doch in Wirklichkeit gar nicht meint. Wenn ihr euch neu verliebt, schaut genau hin. Es sind möglicherweise Dritte im Spiel oder man könnte versuchen, euch zu manipulieren. Das auch deshalb, weil am 10. September zeitgleich mit dem Vollmond der Merkur rückläufig wird, sodass Missverständnisse auftreten oder sich Meinungen nochmal ändern können. Wenn ihr das jedoch beachtet, kann es ein sehr liebevoller, prickelnder und leidenschaftlicher September werden. Am 23. September ist Herbstanfang und die Sonne geht in die Waage. Sie belebt dann für vier Wochen eure festen und verbindlichen Beziehungen und eure Werteachse. Dann geht es in euren Partnerschaften öfter mal darum, ob ihr euch gegenseitig genug wertschätzt und das auch zum Ausdruck bringt. Zeitgleich läuft Merkur zurück in die Jungfrau in euer Partnerhaus. Passt nun bis zum Monatsende besonders auf, dass ihr euch nicht mit frischen Flirts missversteht oder beim Daten verpasst. Am 25. September, spät in der Nacht, ist Neumond in der Waage und der aktiviert euer Verständnis von gemeinsamen Werten und Verpflichtungen. Ihr könnt ihn sehr schön nutzen, um die Energie der Verbindung und Wertschätzung in eure festen Partnerschaften zu lenken. Ein bisher unverbindlicher Flirt kann im kommenden Mondzyklus zu einer echten Beziehung werden. Vielleicht geht es aber auch um finanzielle Wertethemen, Finanzpartnerschaften oder Verträge. Es kann zum Beispiel anstehen, eure bestehenden Versicherungen mal durchzusehen, ob ihr sie wirklich noch alle braucht. Am 29. September gesellt sich auch die Venus in der Waage dazu und stiftet liebevolle Harmonie für feste Partnerschaften. Sie kann außerdem auch einen guten Gewinn oder eine Ausschüttung anzeigen. Günstige Verträge und Vereinbarungen könnt ihr dann ab dem 3. Oktober abschließen oder, wenn es romantisch ist, vielleicht auch heiraten. Das waren eure Tendenzen im September. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Willkommen beim Serviceteil mit meinen Terminen, Tipps und mit der Verlosung. Euer Sternzeichenhoroskop, was ihr euch eben angeschaut habt, kann euch viele gute Impulse geben, aber ihr habt in eurem Geburtshoroskop noch viele andere Planeten und Faktoren, die auch kosmische Einflüsse empfangen. Wenn ihr da Beratungsbedarf habt, könnt ihr auch eine persönliche Beratung bei mir buchen oder ein schriftliches Horoskop bestellen. Schaut euch doch dazu gerne mal auf meiner Homepage um, welche Produkte ich anbiete und die verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Der nächste Livestream ist für den 8. September geplant. Da schauen wir uns den Vollmond in den Fischen und das Saturn-Uranus-Quadrat an. Wenn ihr euch noch andere Themen wünscht, postet mir das doch hier gerne unter dem Video, in den Kommentaren oder auch auf Instagram. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald ich einen Livestream einstelle. Und es gibt auch wieder ein Gewinnspiel. Den Link zur Anmeldung findet ihr in der Videobeschreibung bzw. den Show Notes im Podcast.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 Und so nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Abonniert bitte meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Und postet mir hier euren Kommentar, wie es euch so mit den Sternen ergeht und ob euch meine Deutungen nützlich sind. Oder meldet mir zurück, was in eurem Leben gerade los ist. Und vergesst nicht, euer Sternzeichen und Aszendent dazu zu schreiben. Ich kann da ganz viel draus lernen. Wer gewonnen hat, das gebe ich in dem Video für den Oktober bekannt. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Um den Neumond in der Jungfrau und den großen Marstransit geht es in dem Video Mut zur Veränderung. Und auch die 90-Sekunden-Regel gibt es ja jetzt als Video. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.